Vor zehn Jahren ging mein Auto kaputt und ich stand vor einer Entscheidung. Was hatte ich zu entscheiden? Überlegen Sie einmal. Mein Auto war kaputt, also brauchte ich ein neues Auto. Das macht doch Sinn, oder? Zumindest denken das viele Menschen. Und vor zehn Jahren gehörte ich zweifellos ebenfalls zu diesen Menschen. Ich habe mir sofort überlegt, welches Auto ich kaufen könnte. Ich habe sehr schnell Dutzende Autos gefunden. Am Ende habe ich ein Auto gekauft. Aber das war eine wirklich schlechte Entscheidung. Ich will Ihnen das erklären. Ohne darüber nachzudenken, was ich eigentlich wollte, hatte ich mir ganz viele Autos angeschaut. Aber worum ging es in meiner Entscheidungssituation denn eigentlich? Und es ging nicht um die enge Entscheidung, welches Auto ich kaufen wollte. Nein, es ging um eine breitere Entscheidung, welches Verkehrsmittel ich benutzen wollte. Wie ich von A nach B komme. Ein Auto zu kaufen ist nur eine von vielen Handlungsoptionen. Ich hätte öffentliche Verkehrsmittel, Fahrräder, Carsharing nutzen können und auch kombinieren können. Einiges wäre sicherlich davon besser für mich gewesen als der Kauf eines Autos. Diese anderen Handlungsoptionen hatte ich nicht gesehen. Ohne mir dessen bewusst zu sein, hatte ich sofort die Entscheidung getroffen, dass ich ein Auto als Transportmittel benutzen wollte. Infolgedessen habe ich nur Autos betrachtet. Ich hatte Scheuklappen auf, die mein Sichtfeld beschränkten. Beim Treffen von Entscheidungen sind Scheuklappen nicht wirklich hilfreich. In diesem MOOC werde ich Ihnen einige einfache, aber auch effektive Methoden zeigen, wie Sie Ihre Scheuklappen ablegen und systematisch bessere Entscheidungen treffen können. Ihr Weg zu einer guten Entscheidung besteht aus acht aufeinander aufbauenden Lektionen. Sie lernen und trainieren, wie Sie proaktiv Entscheidungen treffen und Ihr Leben damit glücklicher gestalten können. In jeder Lektion erwartet Sie ein Video sowie eine Selbstlernphase, in der Sie das Gehörte direkt anwenden können. Entscheidungen sind die einzige Möglichkeit, aktiv Einfluss auf das zu nehmen, was Ihnen wichtig ist. Sie sind Ihres Lücke Schmied. Take advantage of this opportunity.